Heute wollen wir uns noch mal diesem Büchlein hier widmen. Ich habe es vor ein paar Jahren schon mal hochgeladen. Hier am 18.28.10. Bekommt aber gar nicht so gute Bewertungen. Hat mich etwas gewundert. Gut, zugegeben, das Video geht nicht allzu lang und sehr viele Infos verbreite ich da nicht drüber. Allerdings hat es mich dann schon etwas gewundert, als dann. Kurz nachdem ich das Video hochgeladen hatte, einen Kommentar bekam vom Ufo-Adler, der dann stand, Sie haben ein Buch meines Vaters. Can you write me? Ich habe mir dann geschrieben, er hat mir dann leider nicht mehr geantwortet. Ja, aber, hm. um es jetzt nochmal hier ein bisschen ausführlicher zu gestalten, ja, dieses Büchlein. Gerhard R. Steinhäuser war ein Wiener Autor gewesen. Die haben sich in Wien dann immer in so einem ganz berühmten Café getroffen, diese ganzen Schriftsteller. Und ja, haben dann Informationen ausgetauscht, wollen wir es mal so ausdrücken. Ich war nicht mehr dabei gewesen, ich kann es mir jetzt nur so vorstellen. Ja, und worum geht es hier? Hier am 26. April 1986 beginnt das große Abenteuer. Der Kampf ums Überleben im Chaos einer Apokalypse, die todbringend um die Erde rast. Ja, sechs Menschen fliehen vom sterbenden Wien und äh, verstecken sich dann in der Burg Spaltenstein. Ne? Hm. So weit, so schön. Im Grunde geht es darum, dass ähm, ein radioaktiver Mega-Fallout die ganze Erde vernichtet. Hm? Radioaktiver Mega-Fallout. Ja, und die Überlebenden äh, erleben dann bestimmte Geschichten, ne? Hm. Tja, auch so schön, so weit und gut, ne? So, dann wollen wir mal weitermachen. Wenn man dann mal guckt, was am 26.04.1986 gewesen ist, ja, sagt einem Wikipedia, dass Tschernobyl an dem Tag passiert sein soll. Hm ist ja auch noch nichts so weiter verwunderliches. Ne? Ich meine, da kann man ja natürlich mal ein Buch drüber schreiben. Was jetzt aber so richtig, richtig verwunderlich ist, ist die Erstausgabe dieses Büchleins. Und die ist in den 70er Jahren passiert. Ne? Hier unten steht irgendwas Copyright 1973. Jetzt weiß ich nicht, ob es 75 rausgekommen ist oder 73 ist aber wurscht, das war auf alle Fälle vor 1986 und dann auf den Tag genau hm. da kann man doch mal drüber nachdenken oder? ja und wo wir gerade mal bei ähm, radioaktiven Unglücken sind, ne, wer sich da jetzt Angst machen lässt von Fukushima da soll sich ganz einfach mal über den Karatschai See informieren. Ja, weil gegen dieses Teil ist Tschernobyl und Fukushima wirklich Pilepalle.